Trail an den Hängen des Heumatups. Hinunter Abstieg ins Edeltal. Anstieg ins hintere Edeltal. Weg entlang des Hochschneids. Weg entlang des Hochschneids. kleinen Sattel zweigt die Aufstiegsroute ab. Die steile Abstiegsroute führt direkt ins Edeltal. den kleinen Sattel mit der Schneestangenmarkierung, wo der Aufstiegsweg auf den Hochscheid abzweigt. Richtung großer Höllkogel und Riederhütte. Vorsicht bei der kurzen Schräghankpartie. Hier weiter geht's zum großen Höllkugel. Und rechts zur Riederhütte. Der Weg zur Riederhütte Zum großen Heilkogel. Der Rückweg durchs Edelteil! Auch der Weg über die Gasselhöhe ist landschaftlich sehr schön.